Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger. Videos mit echtem Mehrwert. Heute zum Thema ein bisschen technischer Open Graph Tags, was das genau ist, wozu du sie brauchst, was du machen kannst, wenn sie nicht stimmen, zum Beispiel in Facebook oder in LinkedIn. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann bleib jetzt dran. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Heute geht es ums Thema Open Graph Tags, ist ein bisschen eine technischere, äh, ein technischeres Video, sage ich jetzt mal. Und äh, hier geht es darum bei den Open Graph Tags, was dann zum Beispiel angezeigt wird auf Social Media, wenn du deine Webseite postest, beziehungsweise einen Link von dieser Webseite postest. Und um das Ganze mal ein bisschen zu erklären, zeige ich dir das Ganze mal anhand der Open Graphs und äh, diese Open Graphs gibt es eigentlich schon relativ lange. Facebook schwört darauf bzw. will diese unbedingt haben, weil die Informationen daraus geholt werden. Es gibt auch spezielle nur für Facebook Open Graphs, muss man aber nicht äh, unbedingt hinterlegen, geht auch mit den Standard Open Graphs. Jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, äh, wie diese Open Graphs schlussendlich auf die Webseite kommen. Das ist im Prinzip ganz einfach, denn die gehören in den Head-Bereich. Wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, das ist ja das Title Tag und dann kommen die Open Graphs. Die ist immer mit OG Doppelpunkt und dann der Titel, der Typ, die URL und das Image. Und das Image ist dann auch das, was als Vorschaubild angezeigt wird bei dir, wenn du es postet auf Social Media. Es gibt dann hier noch optionale. Open Graph Meta Tags, die du nutzen kannst, aber es gibt natürlich auch Open Graphs, die dann schlussendlich noch zeigen, hey, da ist zum Beispiel alternativer Content und so weiter. Das gibt es auch noch. Und was es dann auch noch gibt, ist wo du zum Beispiel die Breite und die Höhe noch einstellen kannst von diesem Bild hier, damit die auch ganz genau wissen, aha, das hat diese Breite, diese Höhe und entsprechend wird das dann auch dargestellt. Wenn ich das Ganze jetzt mal anschaue aufgrund meines Blogposts, den ich hier gemacht habe, beziehungsweise Blogbeitrags, sonst hat Erik Mechler wieder was zu motzen, ne? <lacht> er weiß schon warum, und hier habe ich ja so ein Bild, was ich als Vorschau nutze für den Blogbeitrag. Ich habe hier auch auf der Übersicht in meinem Blogbeitrag beziehungsweise in meinem Blog, jetzt ist es der ganze Blog, nicht nur der Beitrag, dieses Vorschaubild und wenn ich in den Beitrag hineingehe und diese URL hier nehme und das dann zum Beispiel bei Facebook oder so poste und da sind wir jetzt gerade auch schon bei dem sogenannten Debugger. Ich mache jetzt gerade einen schnellen Wechsel, weil hier kann ich dir das am besten zeigen. Die Links zum Debugger und so weiter packe ich dir in die Kommentare beziehungsweise liest du dann unter dem Video und sollte jetzt zum Beispiel mal dieses Bild ein anderes gewesen sein, weil du vielleicht das Bild austauschen möchtest oder so, dann hast du die Möglichkeit auf Facebook diese Bilder auszutauschen beziehungsweise wenn in Zukunft jemand etwas teilt oder diesen Link teilt, dass dann dieses andere Bild entsprechend angezeigt wird und sollte es demnächst so sein, dass äh, zum Beispiel ein altes Bild noch drin steht, dann kannst du hier diesen Link hinzufügen und jetzt siehst du schon mal das, äh, ich sage mal, das alte Bild, ne? wenn das jetzt so dargestellt wird und dann kannst du hier zum Beispiel am 22. Juli, ist jetzt gut sechs Tage her, kannst du sagen, erneut scrapen. Und dann holt er sich das Ganze nochmals von der Webseite herunter. Top aktuell, hier siehst du vor sechs Sekunden, jetzt hat sich natürlich nichts geändert, was äh, hier entsprechend äh, dargestellt wird. Das Schöne ist, dass du hier auch schon die, in der kanonischen URL die Gefällt-mir-Angaben siehst und geteilte Beträ Beiträge und Kommentare. Und das hier ist zum Beispiel der Punkt, dass du hier den Titel hast, der natürlich von meinem Titel hier oben übernommen wird und auch die Beschreibung, die dann hier jetzt noch etwas weitergeht. Und hier unten siehst du entsprechend die ganzen Open Graph Tags, die ausgelesen werden aus meinem Blogbeitrag. Und ich zeige dir das mal anhand des Seitenquelltexts, machen wir das ein bisschen größer. Ich habe jetzt für WordPress äh, Yoast SEO genommen, es gibt aber auch ein ganz einfaches äh, SEO Plugin, was ich dir gerne verlinken werde, äh, auch von Erik Mechler, das ist wirklich total einfach und äh, Erik Mechler sagt auch immer, dass er hier bei Yoast sagt, ja, damit kannst du auch noch kochen. Ich mag es, ich lasse es gerne drin, aber wenn es nur um eine kleine Seite geht oder so, dann arbeite ich auch gerne mit seinem Plugin. Das verlinke ich dir dann auch in den Kommentaren und auch entsprechend unter dem Video. Und hier siehst du diese ganzen Open Graph Tags. Hier haben wir den normalen Titel und dann die Beschreibung, die ich festgelegt habe. Und hier haben wir dann eben diese Open Graph Tags. Das ist ein Artikel, den ich geschrieben habe. Der Titel ist Social Media auch außerhalb Events und Marketingaktionen. So lautet auch der Titel hier. Und dann haben wir hier die Description. Das ist die Beschreibung. Die ist genau die gleiche wie hier oben. Manchmal ist es so, dass es ausreicht, dass Facebook und alle anderen Social Networks entsprechend diese Daten bereits auslesen, aber es ist natürlich besser, wenn du hier entsprechend die Open Graph Tags setzt und hier auch, das wird alles automatisch generiert von Yoast und hier siehst du dann auch die Breite und die Höhe, damit das auch mitgeliefert wird, damit das Social Network auch weiß, welche Darstellung es wählen muss. Und so sehen diese Open Graphs aus und das macht jetzt zum Beispiel mein SEO-Plugin, was ich habe, also für die Suchmaschinenoptimierung. Jetzt gehen wir da mal wieder zurück, sonst ist die Webseite dann entsprechend groß dargestellt. Wenn du diese Open Graph Tags nicht nutzt und auch keinen Titel und keine Beschreibung hinzufügst für deine Suchmaschinenoptimierung, dann geht Google hin und holt sich meistens den Titel der Seite, den man äh, zum Beispiel eingegeben hat oder nimmt dann zum Beispiel der erste, äh, die erste Überschrift und setzt sich dann aus dem entsprechenden äh, Text, der hier dargestellt wird, etwas zusammen, was dann indexiert wird. Und das ist vielleicht nicht das, was du gerne indexiert haben möchtest. Deswegen natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze über Suchmaschinenoptimierung und so weiter ein bisschen zu steuern. Also hier siehst du nochmal, was er alles ausliest. Und äh, das Auslesen hier ist im Prinzip, ich sage mal, das, was auf der Webseite steht, wenn da etwas nicht steht oder etwas fehlt, fehlende Eigenschaften, die App-ID, die fehlt hier, die will er manchmal auch noch haben, geht aber auch ohne. Wahrscheinlich wird es irgendwann so sein, dass ich auch noch eine App-ID hinzufügen muss und hier haben wir auch noch die Policies, die entsprechend angepasst werden zum 1. August. Also da kriegt man auch immer Informationen. Jetzt Gibt Es natürlich auch Leute wie mich zum Beispiel, die bei LinkedIn entsprechend aktiv sind und bei LinkedIn gibt es eben diesen Post Inspector. Das heißt, wenn jetzt auch bei LinkedIn etwas nicht stimmt mit deiner URL, dann kannst du die hier eingeben. Okay, jetzt muss ich mich kurz einloggen, so wie es ausschaut. Dann zeige ich euch das schnell anhand des Profils hier bei mir weil da bin ich schon bereits eingeloggt, so und füge die URL nochmal hinzu, inspect, man muss also eingeloggt sein dafür ne? und auch hier holt er sich dann die Informationen entsprechend aus den Open Graph Text, die man hinterlegt hat. und hier die Fetched URL, die Canonical URL. Dann haben wir hier auch Titel, Typ, Image, Description, Autor und Publish Date. Weiß ich jetzt nicht, warum, dass er das nicht gefunden hat, weil normalerweise ist dieses Publish Date eigentlich bei WordPress hinterlegt. Und wenn da jetzt etwas nicht stimmt, dann kannst du das hier mit dem Inspect nochmals forcieren und dann holt er sich die ganzen Informationen nochmals von der Webseite herunter. Also kurz zusammengefasst, die Open Graphs, die sind vor allem dazu da, um in Social Media zu zeigen, was dort angezeigt wird, also wenn ein Link gesetzt wird in Social Media und was dann dort eben entsprechend an Bildern und Text abgeholt werden soll. Da kann man auch noch mit verschiedenen anderen Dingen arbeiten, wie zum Beispiel den Autor, den man dort auch noch hinzufügen kann. und das Ganze ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass du das nutzt. Wenn du es nicht nutzt, ist es nicht ganz so problematisch, kann aber durchaus dazu führen, dass du entsprechend halt äh, deine URL nicht sauber angezeigt bekommst. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich auch ein bisschen mit diesen Open Graph Tags entsprechend äh, beschäftigst. Gut, das war's jetzt also heute für diese etwas technischere, ja, ich sag mal, Folge von Frag den Roger. Aber es wird dann wieder ein bisschen praktischer aus Social Media und Online-Marketing. Viele Tipps und Tricks immer Dienstag und Donnerstag um 10.10 .10 Uhr. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen deiner Open Graph Tags auf deiner Webseite.